Hallo und willkommen zurück zu Land of Zelda Wind dem letzten Mal haben wir mit der Tauschquest angefangen und ich wollte mir eigentlich sogar noch ein Item holen und ich habe eine Schatzkarte geholt beim zweiten Versuch. Ich wollte mir eigentlich schon ein anderes Item holen, das hat aber nicht geklappt und äh, wir müssen wieder nach Isla Bomba. Ähm ja, Isla Bomba, dafür müssen wir wieder hier nach Tantopia. Mal wieder. Und ich werde halt mich wahrscheinlich dann auch nach der Tauschquest und so den Kram da mal auf den Weg machen und alle ähm, Inseln hier aufdecken. Das wird auch noch wichtig werden. Denn es ist eigentlich schon schön, wenn wir die ganze Karte voll haben. So. Aber jetzt müssen wir erstmal in den Norden zur Insel. Ähm, ist das die richtige Richtung? Ne, ich glaube, in die Richtung muss ich. Das Problem ist, ich habe die Karte jetzt nicht ganz nah bei mir. So. Äh, ja, doch, das ist die Eilerbomber. Ich kann die mal so schlecht auseinanderhalten, die ganzen verschiedenen ähm, Inseln. Also ein paar kann man echt gut auseinanderhalten. Zum Beispiel da ist der Turm der Götter. Ähm, den weiß ich jetzt gerade nicht. Aber die habe ich. Ne, die habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Kein Wunder, dass ich die nicht kenne. So. Wie ist eigentlich, ähm, der Mond? Das wird mich gerade. Oh mein Gott, das ist Vollmond. Ähm. Das brauchen wir nämlich für ein Herzteil. In Portemonnaie. Ähm, ja. Ah, ne, warte, ich muss ja erst mit dir reden. Achso. Das geht schon. Schlussverkaufsfahne. Dafür gibt es uns die Heldenfahne und das, die brauchen wir. Wieder 75 Rubine oder weitere 75 Rubine dürfen wir jetzt zahlen. Ja, yeah, wir haben die Heldenfahne. Wow, wir kriegen Mut und so. Super. So, wieder ein Handelsabkommen abgeschlossen. Es gibt ein paar Items, die man nicht bekommen muss. Aber der kriegt die dann trotzdem. Und jetzt müssen wir nochmal die äh, Heldenfahne bei ihm tauschen, um eine... Warum kriegen wir denn eine... Warum kriegen wir denn eine Petri-Heilfahne von ihm? Eigentlich sollten wir eine andere St eine Statue bekommen von ihm. Eine Handelsfinie-Statue. Okay, dann tauschen wir halt die noch mit ihm. Keine Ahnung. Vielleicht muss man auch jedes Item haben. Ich weiß es gar nicht. Kann auch sein. Aber eigentlich dachte ich, dass das so passt. Egal. Vielleicht muss ich nochmal tauschen. Könnte auch sein. Probieren wir es mal aus. Ja, komm schon. Was gibst du mir dafür? Äh... Wasserkrug. Teil... Nein, eigentlich nicht. Ähm... wir probiere nochmal nach ich zu gehen. Vielleicht klappt das ja doch. Ähm... Ich brauche ganz kurz mal das Ding hier. Dum, dum, dum. Äh, hat ja schon... Das hat eine eigene, ähm, ein Teleporter, so rum war das. Dum, dum. So, äh, da ist ich -Husk. Hm. Wo sind hier viele Schätze? Komischerweise hat sich das, ist das jetzt nicht absolut so abgelaufen, wie ich es mir notiert habe. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich das irgendwie falsch aufgeschrieben habe, keine Ahnung. Was gibt es mir dafür? Eine Wasserkrugträgerin-Statue. Ey, Leute, ich muss das mal wirklich, das mal ganz kurz nachschauen. So, Leute, da bin ich wieder. Wir tauschen jetzt die Wasserkrugträgerin-Statue Ette. Äh, wir erholen uns die jetzt. Und jetzt tauschen wir die noch mal. Ich habe mal nachguckt, da müssen wir nämlich jetzt... ...eine fossil schädel statuette bekommen. Okay, also der kann anscheinend mehrere Sachen dafür anbieten. Ähm... Kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Ich würde gerne was anderes von ihr bekommen. Der gibt mir immer noch dasselbe. Okay, dann gehe ich an um, sich vielleicht mal zu einer anderen Insel. soll ich mit der Schlussverkaufsfahne? Hm. Keine Ahnung. So, dann hole ich mir noch hier einen Schleim ab. Also Leute, ich habe echt gar keine Ahnung, was das hier soll. Das ist total seltsam. So, jetzt gibt es uns eine Heldenfahne. Ähm, Leute, ich habe mal nachgeschaut. Also anscheinend ist das absolut random irgendwie. Und ich habe eine Liste gefunden, die angeblich die Wahrheit sagen soll. Aber naja. Nicht mehr drei. Ja. So, jetzt gibt er mir komischerweise endlich die Poststatuen-Statuette. Das ist ja toll. Wird ja langsam mal Zeit. 100 Rubine verlangt er. Also ich weiß nicht wieso, aber das spinnt irgendwie ein bisschen rum. Keine Ahnung. Weil jetzt hat sich auch einmal so verhalten, wie es soll. Und jetzt sollte ich theoretisch. Die Poststand Also die Poststatuette sollte ich eigentlich woanders kriegen. Aber jetzt sollte ich hier von ihm für die Poststatue Post, Wie heißt sie? Post irgendwas halt. Postbodenstatuette. Dafür sollte er mir eigentlich ähm, jetzt die Handelsschüne-Statuette geben. Und das tut er nicht. Nee, Ach mein Gott, was, was schaue ich... Nein Leute, tut mir leid, das ist mein Fehler, das ist mein Fehler, das ist mein Fehler. Das ist komplett mein... Warum funktioniert der Knopf nicht? Das ist absolut mein Fehler, ich muss nämlich jetzt nochmal zur Mutter-Kind-Insel. Also, ich habe eigentlich eine Liste gefunden im Internet, wie man sie machen soll, in welcher Reihenfolge. Bei mir hat es irgendwie... Warum auch immer nicht funktioniert... Ich muss jetzt einfach nochmal zur mutter kind da ich dort, ähm, das letzte Item kriege, was ich dann wieder hier bei trusk tauschen muss. Und, ähm, ja, ich glaube, ich mache das jetzt noch mit euch. Ich sollte nur vielleicht in die richtige Richtung, ähm, reisen. Das wäre ganz empfehlenswert. Ich muss nochmal ganz kurz gucken. Mutter-Kind-Insel -In liegt genau im Norden. Gut, so. Ja, wir sehen uns gleich auf der Mutterkindinsel. So, Leute, und ich bin jetzt angekommen hier in, ähm, an der Mutterkindinsel. Und jetzt sollte ich von ihm eine Handelsgenie-Statue bekommen. Und die bekomme ich auch von ihm. Ja, und es gibt nochmal 200 Rubine Bearbeitung. Also mich hat das jetzt 800 gekostet, wobei es eigentlich nur so 600 Rubine kosten sollte insgesamt wegen diesem nervigen Tauschgeschäft, das irgendwie nicht funktioniert hat. So Leute, dann würde ich sagen, gehe ich mit euch gemeinsam jetzt zum nach Ichthus. Wieso? Weil das eigentlich recht schnell geht, weil wir uns dahin ja ähm, teleportieren können über den Kanon des Sturms. Das ist ja leider nicht so einfach möglich, wenn man äh, nach zur Mutter-Kind-Insel Mutter will. Zumindest sind die Handelsplätze immer recht nah an anderen Teleportplätzen. Also das ist doch schon ganz okay gelöst. Muss man sagen. So, meine Aufnahme ist viel zu lang. Ich habe für den Part jetzt wirklich lange, lange aufgenommen. Und auch für den Part davor habe ich extrem viel aufgenommen. Und da darf ich auch viel, viel schneiden. Ich glaube, habe ich jetzt schon keine Lust drauf, weil... So viel hin und her. Und es ist echt blöd. also Normalerweise ist sie ja schon nervig, die Quest hier. Aber irgendwie ist sie bei mir jetzt noch schlimmer. Aber das ist ja eine Handelsgenie-Statuette. Oh yeah, ein langjähriger Traum erfüllt sich. Ich will dir einen Teil meines Herzens schenken. Was? Du hast mir dein Herz gegeben? Alter, der hat, mir, der hat uns einen Teil seines Herzens gegeben. Bist du Chirurg? kannst du dir aus deinem eigenen Körper jetzt irgendwie ein Stück deines Herzens rausschneiden. Das ist irgendwie makaber. Ich meine, der gibt uns einen Teil seines Herzens, damit wir mehr Leben haben. Für eine scheiß Statuette. Ich werde nichts sagen, mein Freund, aber ein Viertel Herz, ein Dreiviertel Herz nur zu haben, ist nicht so angenehm. Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht angenehm ist. Aber okay, es ist vollkommen deine Entscheidung. Tutum. Dun, dun, dun. So, dun, dun, dun. Ähm, ja, ich warte, ich mache jetzt noch eine kleine Sache. Wir werden nämlich jetzt noch das Ding auswählen. So, wir werden jetzt noch mit dem Typen hier reden, der ähm, mit dem wir das Handelsabkommen gemacht haben. Oh ja, mit dir wollte ich eh reden. Ja, ähm, ich verstehe ich sehr gut. Zeig mir ein Bild, das ganz, ganz rund ist. Ja, ja, ist sehr, sehr toll. Und zwar zeigen wir ihm hier das Bild des Vollmondes. Und das ist genau, was er will. Na, wer sagt's denn? Richtig, Mann. Genau das wollte ich sehen. Das gelbste und rundeste ist natürlich der Vollmond. Du bist das recht drauf gekommen. Ich mag ja ein wenig verschroben sein, aber den Mond zu betrachten hat es mir wirklich irgendwie gut getan. Und die absolute Krönung ist natürlich der Vollmond. Tut mir leid, dass ich hier solche Umstände bereit habe. Danke. Hier, für dich ohne ein kleines Dankeschön kann ich, kann ich, kann ich dich unmöglich gehen lassen. Ja, und wir kriegen eine Schatzkarte, die dann zu um, einem Herzteil führen sollte. Angeblich soll auf dieser Karte der Fundort eines Schatzes angezeichnet sein. Aber ich bin, ja, ein Opfer und habe keinen... Ähm... Wow, Alter, der hat den ganzen Kram schon. So, kann ich mit dir reden? Ähm... Ja, es hat sich total viel verändert für ihn. Und von ihm... Warte... Was? Man kriegt von dem Item. Du hast die magische Barriere gefunden. Mit Hilfe deiner, deiner Rubina äh, erzeugst du eine Barriere, die dich vor Angriffen deiner Gegner schützt. Das heißt, erst wenn du Schaden erleidest. Benutzt sie, indem du sie auf irgendwas legst. Als meine Heimat hier kann, war das einzige System, das ich mit mir nahm. Es ist absolut es ist ein absolutes Unikat, das es vermag dich dank einer geheimnisvollen Kraft vor Gefahren zu schützen. Selbstverständlich auch auf See. Das ist aber toll. Ja Leute, und damit würde ich sagen, war es für diesen Part von Löffel of Zelda und Demnächst Im nächsten Mal machen wir dann hier weiter und ich sage bis dann, ciao, euer Rocky.